Was zum? Was zum? Das ist gut für meine verschwandten Schultern! Was? Was schaust du mich so an? Hey! Welche Schaden? Ich kann das wirklich überhaupt nicht haben! Waschau! Weg mit dir! <lacht> Soll ich? Au, <lacht> oh, okay. Da darf ich nicht lang, Das tut weh. Okay, die Kette kann ich nicht kaputt machen. Ei ei ei. Wir kommen übrigens zurück zu Zelda Skyward Sword. Ich weiß, hier eine neue Folge sein sollte. Bom, hm. bam, bam, bam. Ein Schüssel. Ein Small Key. Was haben wir denn hier? Können wir den Staubsauger verwenden? Vielleicht kriegen wir Herzen? Ne, nur Müll. Oh. Äh. Äh. Ich glaube, eine Sache habe ich nicht bedacht, als ich hier lang gegangen bin. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ähm. Äh. Die Flamme. Kann ich kann die sogar kurz erlöschen. Ha. Was mache ich jetzt? Ich bin stuck? Moment. Oder kann ich vielleicht das wegblasen? Oh. Oh. Cool. Ah, das ist echt cool. Ja, okay. Dann lassen wir es. Wie hieß das Silber oder so? Dann lassen wir ihn halt hier, ne? Ich meine. Ding. Wir haben jetzt einen Schlüssel, hier gibt's nichts zu tun für uns, also. Können die noch hier lassen. Dann äh, viel Spaß da oben. Am abhängen. Es sah ein bisschen ko komisch aus, als ich ihn das mal gesehen habe, als er da äh, hing. Das sah was anderem aus, aber.. Besser, dass es das nicht ist. Ah, äh, glaub ich. Mhm. Wo sind wir jetzt? Ja, das ist ein wirklich großer Ort. Das wir ist ein wirklich großer Ort. Hallo! Okay. Okay, ich habe das Gefühl, die könnten mir weh tun, weil da sind Stacheln dran. Ja. Ich hab's ausprobiert. Ich bin reingelaufen. Ich hab's ausprobiert. Und ja, sie tun einem weh. Deshalb, auch es nichts bringt, immer mal kaputt machen. Damit man nicht aufgespießt wird, ne? Tut er weh. Wollen wir nicht. euer Herz? Ja. Okay. Ich finde diesen Ort aber sehr interessant, aber auch tatsächlich sehr linear. Das ist ein sehr linearer. Dungeon, maybe? Was? Und wo kommst du denn? Schwende. Ja, ja. ja, So einen Rhythmus machen, so ein Beat. Aua. Ha -ja. ja. Oh, ich kann nicht mehr. Komm schon. Für die Kiste muss es reichen. Yeah, <lacht> yeah noch mehr Geld. Uh, das, auch das, was das Wichtigste ist... Drei Feen haben wir jetzt. Krass, wir haben drei Feen, Leute. Boah, das ist echt nützlich. Also, das kann echt nützlich sein, besser gesagt. Ja. Cool! Cool. Cool, cool, cool. Das nicht? Hab habe jetzt gedacht. Ich mache mir den. Ah, einfach nur zack. Okay. Da können wir jetzt lang. Aber bevor wir das machen, hier kann wir noch nach links. Ich will wissen, was es hier gibt. Oh, wie ja so ein Magma der super nervig ist, wie wir alle wissen. Und Mehr ist hier nicht, ne? So ein separater Weg, den man gehen kann. Oh, schnell, bevor die nachwachsen. Okay. Hallo Freunde! Hallo Freunde! Heute soll ich euch zeigen, wie ihr loswerden eure Rückenschmerzen. Dafür ihr nur brauchen Link und ein Schwert. Dann wird Link euch damit vermöbeln. So werdet ihr dann nie wieder Rückenschmerzen haben. Für weitere Tipps und Tricks abonnieren Sie den Kanal. Danke fürs Zuhören. Ja! Nice. Schön, hier kann man speichern. Speichern ist immer nützlich. Speichern ist immer wertvoll. Speichern ist... Speichern. Null. Wir sind wieder hier. Oh nein. Jetzt sind zwei Hände. Oh. Moment, das is ist ein anderer Ort. Zur das, das ist ein anderer Ort. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich hin. Ähm... Wir müssen nach links. Wir haben Schlüssel, glaube ich. Haben wir nicht einen Schlüssel? Ich weiß nicht mehr. Okay, immer hier draufstehen, stehen, dann sind wir safe. Können wir mitnehmen? Können wir mitnehmen? Okay. Ähm... Warum? Hä? Jetzt macht das richtig. Aber Link nicht. Danke. Das ist ja alles nur, um die Dinger zu sammeln. Kann ich die damit killen? Muss ich meine armen Handfreunde killen? Versuch's jetzt mal. Ja, nice aim, richtig schön geaimt, mein Freund, richtig schön. Okay, also meine Theorie ist, dass ich die damit abstechen muss mit dem mit dem Wasserball. Hier. Gut gemacht, Link. Sauber. Hup. Soll immer in Deckung bleiben. Ja. Die sind eins, die gehören zusammen. Das war richtig. War was? Oh. Und jetzt sind sie tot. Aha. Und sie existieren nur wie der Lava. Und dann ist die Lava aber weg. Oder so. Ich hab die, die Lava-Hand getötet. Oh, sorry. Hey! Ihr habt gesehen, wie die runter eben welt gemacht habt. Das war wirklich die erste Sache, Kleiner. Jetzt sollt ihr was Tolles tun, mich hier runterholen. Auf einmal soll ich dir helfen. Vorher soll ich dich nicht mal anschauen, aber jetzt. Jetzt bin ich dir wichtig genug. Ja, ah, ja. Verstehe. Ist einfach mal ganz anders aus der Ort. Na ja, komm. Da kommst du nur mit der Beute dran. So. Mein kleiner Freund. Juhu, Attack, <lacht> du Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich danke dir. Und er ja, sagt bloß, du bist ebenfalls ein Schatzsucher. Klar. Was ist da? Was sollst du da sonst hier? Die Legende der schlafenden Statuen. Aber was trägst du denn dafür, alte und unansehliche Clown? Warte mal. Gut, als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich für dich einen Griff in meine tolle Sammlung tun. Warte mal kurz. Oh was? So, da wären wir. Keine Sorge, die sind nicht schmutzig. waren ja auch die ganze Zeit in der Truhe. Die sind was ganz Besonderes. Also passt gut aufs Jahr auf. Zeit zu gehen. Man sieht sich. Ich dachte, der wird jetzt einfach so ge gebaut. Die Truhe. Ich dachte jetzt irgendwie, der hat die selber gebaut. Mit seinem Clown oder so. Aber was kriegen wir denn jetzt? Wir kriegen Mogma-Clown. Solche Grabclown bekommen selbst Mogma nur selten zu sehen. Mit ihnen kannst du dich sogar unter der Erde vorwärts bewegen. Halte auch schon noch geeigneten Löchern. Ach, bei solchen Löchern... Nee. Was soll das jetzt? Oh, von manchen Löchern. Ha. LOL, wie cool! Ha. Ha. Okay, das ist lustig. Äh. So? Ha. Ha. Ha. Hey, kleiner! Wie findest du wie klar die ich dir gegeben hab? Krass! Wenn du die Oberfläche sehen willst, musst du ZL drücken. Verstanden? ZL! Okay, mit der mit ZL komme ich wieder an die Oberfläche, aber ich glaube, ich soll zu diesen Orten, zu diesem hellen Orten, oder? Moment, aber da sind Rubine. Ich bin Geld. Gold. Oh, das ist Geld! nichts ist ein Manni, So. Ne, genau, die kann man nicht kaputt machen. Dagegen schlagen ist eine schlechte Idee, gegen eine Donnerblume zu schlagen. Macht dann bumm, bumm. Oh, kann ich da durch? Das ist die Frage. Nee, kann ich nicht. Das ist damit gemeint. Ah, verstehe. Moment, kann ich den vielleicht verschieben, wenn er einzeln ist? Moment, ich muss jetzt mal drehen können. Ne, andersrum drehen. Das könnte funktionieren. Über mir ist nichts. Sonst will ich jetzt was sehen. Hier ist was. Ja. So schlechte Idee, aber. Boah, sehr sensitiv. Wirklich so, wenn du ganz leicht dürften ist. Der kann ich mir rausgraben. Oh, das ist cool. Das sorgt für sehr viele coole Rätsel, glaube ich. Keine schlechte Idee. Okay. Und da kamen wir gerade. Ich weiß noch gar nicht, wo wir sind. Wir sind hier und da und überall. Ich komm von links, ich komme von rechts, ich komme von überall. Ja komm. Sind das jetzt hier die ganzen Kisten, die ich ausgrabe? Oder ist das hier was ganz anderes? Ich weiß es nicht. Oh, nein. Schön. Und da kann ich wieder runter. Was zum? Das ist ein Schalter. Was macht denn der oder muss ich ihn von der anderen Seite betätigen? Von hier kann ich nichts machen. Da habe ich den so falschen Knopf. Ich kann ich rennen? Ah, ich kann rennen. Super. So, ein Ah! Cool. Wunderbar. Das war ja einfach. Komm. Krass, Das werden ja auch eigentlich angezeigt hier irgendwo. Hier. Verbesserte Clown. Krass. Krass, krass. Ja, irgendwie fehlt uns hier nur noch ein Lied. Und das dritte: Feuer. Und ein paar Herzteile. Ne, Moment. Da oben in der Ecke. Hier. Da fehlt auch noch was. Frag mich aber nicht, was es ist. Okay, es wird aber nicht angedeutet, wo man reinklettern kann und wo nicht. Das wird nicht angedeutet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so. Und wieder zurück? Kann ich vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich bin total verwirrt, wo ich bin und wo ich lang gehe. Na gut. Wir werden es herausfinden. Oh, jetzt sind wir in der Mitte. Wird aber auch Zeit. Gut job, Link. Das war genau das, was ich von dir wollte. Super. Ich bin stolz. aber bin nicht stolzer als jetzt? Was zum. Hier geht's auch lang. Das hab ich aber nicht gesehen. Müssen wir aufhören, die da stecken. Okay. <lacht> okay. Und du bist eine Abkürzung? Oder geht das jetzt wieder zu? Ne, Abkürzung. Oder waren wir hier noch nicht? Moment. Doch, eine Abkürzung haben wir geschaffen. Sauber. Hm. hm. Wo geht's jetzt lang? Da. Hier, geradeaus. Aber ich kann nicht geradeaus. Ich kann hier runterspringen. Oder war das jetzt dumm? Nee, hier waren wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh, danke für die Pfeile. Oh, was haben wir denn hier schon? Okay, das bestätigt, dass das ein Dungeon ist. Ähm, das war ich jetzt aber noch nicht. Weil ich habe jetzt schon drei Feen. Das, das mache ich das ist noch nicht. Ähm. Aha. Da oben. Ich kenne sie. Von da aus, dann ganz schnell, ganz schnell, bevor die abschießen. Aber ich bin nach oben. Aua. Okay. Einfach Ruhe bewahren, weil. Steuerung. Nice. Ja das ist halt der Vorteil und Nachteil so. Controller komme ich persönlich besser mit klar, mit der Steuerung, aber es driftet halt, weil mein Controller driftet nun mal. Will ich dafür ganz viel Geld ausgeben für neuen Controller? Moment nicht, vielleicht irgendwann mal. Aber mit Joy-Cons ist Motion, eine so Bewegungssteuerung, aber dafür driften die halt nicht, also. also zumindest die Zelda Joy-Cons driften nicht. Meine alten, die mit der Switch dazu kamen, die driften noch viel mehr. Das ist ja halt noch einer. Bist du denn? Bronn. Hey, du hast mir gerade recht, mein Freund. Ich weiß zwar nicht, was du hier suchst, aber könntest du meine Fesseln lösen? Schon dabei. Finde ich, ist auch was drin. Wenn du mich runterholst, erhältst du ein großes. Achso, erzähl ich dir ein großes Geheimnis. Tolles Geheimnis. Das ist ich doch für Schätze. Oh ja, Schätze. Das hört sich doch toll an. Water. Ah, da können wir rein. Das finde ich aber echt cool von diesem Dungeon, dieses System hier. Nur so rein zu buddeln. I like it, I like it. Aber wo muss ich lang? Oben wahrscheinlich. Den Schalter da betätigen, geht davon aus. Dann macht der Zack! Oder? I don't know. Ich probiere einfach mal ein bisschen was aus. Nee, das war falsch. Ich muss erstmal den unteren und dann den oberen wahrscheinlich, oder? So. Ich möchte ich von hier zum unteren? Nee. Ich glaube aber trotzdem, dass ich erstmal den unteren und dann den oberen machen muss, wahrscheinlich. Melken? Also nochmal. Aber ein bisschen Öl hier unten. Ich wünsche man könnte ein bisschen schneller sein. So und dann der obere? Denke ich? Also der hier? Oder ist der komplett falsch? Also mein überlegen war jetzt, ich muss beide aktivieren. Ich bin jetzt außen rum. Ist das jetzt richtig? Nee, ist falsch. Vielleicht hätte es auch vorher machen können. Sorry. Falls ja. Ist ein bisschen verwirrend das Ganze. Ja doch, ich so ist richtig. Ich glaube so ist richtig, weil jetzt habe ich beide aktiviert und kann wieder oben. So. Das müsste richtig sein, oder? Ich finde es krass, die Link jetzt aussieht. Diesen Clown in also, jetzt sieht man sie nicht, aber voll mit den Clown in der Hand. Das cool aus. So, ja, so ist richtig. So ist richtig. Jetzt kann ich ihm lassen seinen Maul schütten. So. Oh, wie lange hat er schon nichts getrunken? Der habe <lacht> okay, ding ding ding. Was haben wir hier so schönes? Außer ein paar Rubinchen wir müssen doch irgendwo was ja. schon sagen. Warte, da komme ich auch so hin, wenn Link keine Faxen machen würde. Wenn Link keine Faxen machen, nein, falsche Waffe. Egal, jetzt habe ich es Oh man. Oh man. Jo, er ist frei. Yeah. Hab ich einen, jetzt habe ich endlich einen Gutgläubigen gefunden. Als ob ich dir etwas mit deinem schätze. Was ist das? Du sollst eine das aus der meines Kumpels. Sag bloß, du kennst ihn. Ich habe ihn gerettet. Moment mal. Ich möchte dir etwas geben. Warte mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Also, zum ein Dieb? Wollt mir nichts geben, aber dann ist so. Oh, du bist ja voll cool. Wie gebe ich was? Hier, nimm das. Dann findest du eine super geheime Information, die ich mit viel Internet erschlicht habe. Da habe ich, hab ich mich mal wieder selbst übertroffen. Hörst du mir zu? In diesem Raum hier befindet sich ein Geheimzimmer! Sag niemand, aus welcher Lage du mich gerade befreit hast. Versprochen. Hey Lordnung, vergiss das nicht, wenn du in die Truhe öffnest. Also bis dann. Aha. Hey, so sieht man sich wieder. So, beeil leider aber ich habe eure Unterhaltung ganz zufällig mit angehört. Mein Kumpel kann manchmal ein wenig anstrengend sein. Aber was er da sagt, stimmt alles. Von irgendwo aus diesem Raum dringt ein leichter Windzug. Ich bin mir sicher, dass sie die Information dieser Truhe von Nutzen sein wird. Aha. Was wird denn da so Informatives drin sein? Eine Dungeonkarte. Ah. Okay. Unten waren noch nicht. Und. Okay, na ja gut. In diesem Raum gibt es eine falsche Wand. Hinter dieser Wand befindet sich ein weiterer Raum. Da wir es von Ungeheuern im Untergrund, deshalb halten wir uns fern davon. Es könnte aber auch einen Geheimgang geben. Was? Okay. So viel Info. Oho, oho. Hier? Hier. Ja. Oder soll ich einfach ganz stumpf einfach mal Bombe dagegen werfen? Tatsache. Okay. Sah nicht an der brüchigen Wand aus, aber ist anscheinend eine, wie ihr sehen könnt. Und das ganze hier ist nur um. Oh. Oh. Hier geht's auch weiter. Moment. Ich habe das Gefühl, ich habe was verpasst in diesem Dungeon. Wir kommen später nochmal hier darauf zurück, okay? Das haben wir verpasst, glaube ich. Okay, wir kommen da später nochmal darauf zurück. Wir machen aber erstmal weiter, weil ich bin ja schon so weit, ich glaube, das dauert ewig, wie viel ich zurückgehen kann. Ich glaube, backtracking würde dann mehr Sinn machen nach dem Dungeon. Mal schauen. Ähm, ich merke mit die, die, die, die Truhe, die Kiste. Oh Gott, nein, nein, nein. Moment. Zack! Aber er lebt noch. Ah, ich muss ihn mehrmals. Psst. Aua. Ich muss ihn mehrmals angreifen. Zack! Aber ich hoffe, der regeneriert sich nicht immer. Oh, jetzt rennt er von mir weg. Ja. Dann ist Viech. Nein, komm wieder hier oben. Oh, mein Gott. Hallo. Okay, das ist gut. Ich kann mehr rennen. Dieser dumme Wurm. Nein. Ja, weiß nicht mehr, wo ich bin. Kann ein Wurm nur so unfassbar nervig sein. Nein! Oh Gott. Sitzt ja morgen auch noch da. Jetzt mach! Oh, Link, du bist so ein Idiot. Na komm. Ja! Wahrscheinlich muss man das nicht machen, aber... nee musste man gar nicht, oder? Oh Gott, Egal, egal. Heftiger Kampf, für euch nur. Nur für euch. Ich hatte voll Angst, dass mein Spiel abstürzt. Spiel! Du kannst mir doch nicht so eine Angst machen! Egal, hey, ja, ja komm. Gib mir den Kompass oder was auch immer. Und dann Schlüssel, auch gut. Und dann lassen sie verschwinden. Ja, das ist wirklich... sehr lineal, Dungeon-Ecke ist. Okay, mit dem Schlüssel kommen wir auf jeden Fall voran. Weil ich meine, gab es mindestens eine Tür mit einem Schlüssel... Loch. Hier geht's rein und dann, und dann und dann zack, Boss. So wird's wahrscheinlich aussehen, aber erstmal muss ich hier wieder durch. Wow schnauze. Nee. Nein. Ja. Hey. Muss ich fallen. Wo waren die Türen die hier? Ich glaube eine Tür? War hier vielleicht eine verschlüsselte Tür? Nee. Nö. Wo waren die nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah Moment! Ja, lass uns doch jetzt eben die Kiste machen. Lass uns doch jetzt eben die Kiste machen. Wenn wir schon mal hier sind. Wir sind ja jetzt hier wieder in der Nähe von... Wo die Kiste... ...ist. Hier lang, ne? Nee, das ist falsch. Falsch... Dann geradeaus? Da drüben? Tatsache. Okay, sorry, war falsch. Du bist jetzt hier irgendwo. Hier ist der Anfang, ne? Ah, das war der Raum. Lebt er noch? Ja, das ist der Erste. Ach, da kommen wir doch erst jetzt hin! Oder geht's hier weiter? Wie auch immer Wow, danke Einfach Zeitverschwendung, toll Danke Spiel Und dann, zack Und dann wieder zurück Ja da Und da Wunderbar so, und hier soll es jetzt einen Secret Passageway geben. Ich versuch's mal. Hat ja vorhin auch geklappt? Schade, hätte klappen können. Hätte, hätte... Oh nein, nein. Okay, dann komm ich wieder hoch. Okay, gut. Wo bin ich denn jetzt? Okay, Abkürzung können wir machen. blong, blong. Schön. Aber. aber, Ja, ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Ihr müsst es mir nicht sagen, Leute. Ich weiß, ich schreibe schon alle in die Kommentare. Ich weiß es doch. Und überall tut Na komm, mein Freund. Mein, meine Hand. Zack. Bonk. Ja genau, jetzt geht die Lava wieder weg. Weil das Ding lebt zusammen mit der Lava. Wenn das Ding weg ist, lebt die Lava auch nicht mehr. er kühlt es hier. Sein Blut. <lacht> Keine Ahnung. Äh, und jetzt muss ich halt wieder... Ah, kann ich hier wieder hoch? Ja. Das ist aber auch die Abkürzung hier. Damit man jetzt wieder direkt hier hoch kann Und hier oben das, und dass ich die Bombe nutzen musste, ist es nicht was oder oh, ist das über mir oh, das kann auch über mir sein ne? das ist auch ein gegner noch da, hier war ich vorhin aber oben Lass erstmal hier hoch ich ja, kann ich nämlich stehen und diesen herzen danke huh? Da will ich hin. Da wo der Typ ist. Oh. Jetzt seh ich's. Das erreiche ich glaube ich von hier nicht, oder? Da. Oder? Ich muss dafür ja stehen. Und das ist der einzige Ort, der nah genug ist, wo ich dann stehen kann. Oder ist das ein Rückweg? Das könnte auch ein Rückweg sein. Okay, okay, okay, okay. Das ist literally da. Natürlich sieht er mich dort. Aber treffen kann er mich nicht. Weil ich kann ja auch nicht treffen. Wo jetzt können wir mich treffen? Tschüss! Oh. Toll. Weil der ich nicht sich mehr. Toll. Hier ist nämlich auch noch eins. Zumindest sieht das so da aus, als könnte man da... Hier ist es doch keins. Hm. Mhm. Aber das da oben ist keine brüchige Wand hier, oder? Ich weiß es nicht. Nee, das sieht glaube ich nicht aus wie brüchige Wand. Bitte hilfst du mir mal? Vielleicht ist da irgendein Schalter, der nur mit dem Beetle... Hier ist da gar nichts. Oder muss man hier eine Bombe... Hier so eine Bombe hin. Wisst ihr? Das wäre ja dann hier. Wird Mike herausfinden, wie man an diese Kiste kommt, erfahren Sie dies und vieles mehr in der nächsten Episode.